Dann rufe ich auf den Punkt 6 der Tagesordnung. ist der Setzpunkt der Fraktionen der CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und anderer Rechtsvorschriften. 19.54.72. Wer beginnt? Ja, es müssten wohl eine Einer von der CDU oder von BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN das wäre dankbar, wenn es einer einbringt. Der Kollege Bocklet. Ja, ihr, Leute, ihr seid heute alle ein bisschen durcheinander. Macht doch langsam jetzt. Herr Kollege Bocklet hat das Wort und bringt es ein. Bitte sehr. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! CDU und Grüne bringen heute in der ersten Lesung ein für dieses Land historisches Ereignis ein. Ab dem 1. August 2018 werden die, die Elternbeiträge in Kindergärten für die Betreuung von Kindern bis zu sechs Stunden kostenlos sein. Dieser Schritt ist ein historischer Schritt. Es wird viele, viele Familien deutlich entlasten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Kinderbetreuung in Hessen steht vor drei Herausforderungen und sie wird es weiter vor diesen Herausforderungen auch weiterhin stehen. Die erste Frage, die sich viele Eltern stellen, wenn sie Eltern werden, finde ich einen Betreuungsplatz. Und deswegen ist die hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen auf dem richtigen Weg, wenn sie sagt, 86 Millionen weitere zusätzliche Millionen werden zur Verfügung stehen, dass es weiter neue Kita- und Kinderbetreuungsplätze geben wird, vor allem im U-3-Bereich. Wir wissen die Umfragen. Es wird einen weiteren Bedarf geben. Und 86 Millionen € für weitere Plätze ist ein gutes Zeichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben auch in den Umfragen zum Kinderfördergesetz festgestellt, dass über 45 der hessischen Gemeinden ihre Elternbeiträge angehoben haben. Deswegen hat sich auch der Akzent und der Druck darauf erhöht, noch einmal über die Frage nachzudenken, wie dringlich ist die Frage, dass wir Familien von den Elternbeiträgen entlasten. Ich glaube, wir alle im Hause sind gut beraten, tatsächlich zu sagen, Ja, wenn man Kinder in die Kita steckt, darf es keine weiteren Belastungen geben. Deswegen ist der zweite Element die Frage, Ist Kinderbetreuung eine Belastung für die Familie kann man nur bejahen. Deswegen ist es auch ein richtiger Schritt, dass wir bei der Entlastung, bei dem Einstieg in die vollständige Beitragsfreiheit ein richtiger, wichtiger Schritt ist, der uns jährlich 310 Millionen € kosten wird in der Endbaustufe kosten Da sind nur drei andere Bundesländer überhaupt auf Augenhöhe. Hessen geht diesen Schritt heute. Ich finde, es ist ein wichtiger Schritt zur Entlastung vieler hessischen Familien, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, die erste Herausforderung es muss ausreichend Plätze geben. Zweitens die Plätze müssen bezahlbar bleiben. Und in dem Dreiklang, den wir schon immer gefordert haben, auch da gehen wir einen großen, großen Schritt weiter. Die Evaluation des Kinderfördergesetzes hat festgestellt, dass die Qualität in den Kitas, so wie sie nach der Einführung des KiföGs war, ambivalent zu sehen ist. Es ist vieles, was wir als Sorgen hatten, auch als wir Grüne, was wir als Sorgen hatten, dass kleine Kitas womöglich geschlossen werden müssten, dass sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze abgebaut werden müssen oder dass es an Qualität abnimmt, dass Schließzeiten verändert werden. All das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Gott sei Dank, wir Grüne hatten diese Sorgen. Deswegen sind wir mit dem KiföG auch sehr kritisch umgegangen. Aber was es heißt noch nicht, dass es schlechter geworden ist, heißt noch lange nicht, dass wir daran arbeiten müssen, dass die Qualität nochmals verbessert werden muss. Dort hat die Evaluation des Kifögs tatsächlich auch gezeigt, dass wir brauchen noch mehr Mittel in der Arbeit, in der direkten Arbeit in den Kitas. Deswegen ist es ein kluger Vorschlag und innovativ. Und Ich kenne es auch aus keinem anderen Bundesland, dass wir die flexible Qualitätspauschale, wo jede Kita selbst entscheiden kann, wo der Schuh am stärksten drückt, selbst entscheiden kann, wofür sie diese Verdreifachung der Qualitätspauschale einsetzt. Das ist ein kluger, kreativer und wichtiger Schritt für dieses Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will das noch einmal erklären. 50 Millionen € dafür, ob eine Kita im ländlichen Raum dafür darauf achten muss, wenn sie ihre Plätze nicht ganz voll bekommt, dass sie dennoch das Personal halten kann, eine große Kita die voll ist, dass sie darauf achten kann, dass sie sich unter Umständen noch mehr Personal besorgen hat. oder eine Kita im sozialen Brennpunkt, dass sie andere Herausforderungen hat, oder eine Kita mit hohem nichtdeutschen Anteil. All diese Kitas werden in die Lage versetzt, flexibel selbstständig zu entscheiden, ich habe ein anderes Problem als die Kita auf dem Land oder in der Stadt, eine große oder eine kleine, viele Deutsche oder nicht Deutsche. Sie selbst werden in die Lage versetzt, mit der Verdreifachung der Qualitätspauschale deutliche Qualitätsverbesserungen in der täglichen Arbeit mit unseren Kindern zu bringen. Das ist ein hervorragender Schritt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Dreiklang 86 Millionen für den Ausbau, 50 Millionen mehr für die Qualität. 310 Millionen jährlich später dafür, dass die Eltern bei der Betreuung bis zu sechs Stunden werden, in allen Kindergartenjahren entlastet werden. Damit haben wir in Hessen einen wirklich großartigen Schritt vorangebracht für eine bessere Betreuung, für eine günstige Betreuung und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Betreuung. Ich finde, wir können heute, Hessen kann heute stolz sein über diesen Beschluss, den wir heute fällen, meine sehr verehrten Damen und Herren. ich sage auch: Das ist ein Doppelhaushalt. Für die Kolleginnen und Kollegen, die noch nach mir reden, gerade von hier in der linken Hälfte des Hauses. Es ist nicht so, dass mit diesem Beschluss, mit diesem Gesetzentwurf, das Ende der Fahnenstange erreicht sein wird. Ja, wir wissen alle, auch die Kollegen von der CDU, wir, meine Fraktion von den Grünen, weiß, es wird weitergehen die Diskussion. Wir kommen in eine neue Wahlperiode und auch dort wird wieder zusammengesessen und auch dort wird wieder überlegt, was sind jetzt die nächsten Notwendigkeiten für die nächsten fünf Jahre. Sind. Das ist sicherlich ein großartiger, wichtiger Schritt, den wir heute gehen. Aber wir können Ihnen auch heute schon zusagen, auch als Regierungsfraktionen, wir werden auch weiter darüber diskutieren, welche Schritte möglich sein werden. Wir hören mit diesem Beschluss nicht auf, weiter gute Kinderpolitik zu machen. Aber wir können heute stolz darauf sein, dass wir heute hier verabschieden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich zum Abschluss sagen, wir haben es ja gestern schon noch einmal in epischer Breite diskutiert: der Vorschlag der SPD, die Sie sagen, 1,3 Milliarden €, nee, also 1 Milliarde mehr Ausgaben für die Kinderbetreuung. Ja, wir wissen, das ist etwas, wenn wir wüssten, wo die Gelddruckmaschine steht, wenn wir wüssten, was man noch einmal sagen könnte. Ich habe sie Ihnen gestern aufgezählt: kommunaler Finanzausgleich, Wohnungsbau, was sie alles haben. Der Kollege Schmidt muss immer nur an den Tisch gucken vor Scham. Sie fordern Milliardenbeträge. Sie taumeln durch die Milliardenbeträge. Sie nimmt draußen keiner mehr ernst. Wenn ihr Gesetzesvorschlag, den Sie auf den Tisch legen, haben Sie als Revolution bezeichnet, das ist eine Revolution. So hat noch nie eine Partei den Haushalt an die Wand gefahren wie Sie. Deswegen kommen Sie hoffentlich nie in die Situation. Sie wollen über 1 Milliarde € zur Verfügung stellen. Es ist Hanebüchen. Sie wissen, dass das nicht finanzierbar ist. Sie wollen aber in Ihrer Verzweiflung irgendwo noch einmal links überholen. Nur, ich finde, Sie haben maßlos übertrieben. Sie werden damit nicht punkten bei den Wählerinnen und Wählern. sondern Wir haben den wir haben ein Konzept vorgelegt, das ausgewogen den Dreiklang betont zwischen Ausbau, Qualität und der tatsächlichen Gebührenentlastung. Nur wer allen, allen alles verspricht, wird am Ende zeigen müssen, dass er nämlich nichts halten kann. Das wird eine Blamage für die SPD. Auf diese Auseinandersetzung freue ich mich mit Ihnen. Sie haben maßlos überzogen, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Koalition. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, Vielen Dank, Kollege Bocklet. Es gibt eine kurze Intervention des Kollegen Gerhard Merz. ich bitte um etwas Aufmerksamkeit im Haus. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Kollege Wagner hat am Dienstag der auf die Rede von Frau Wissler geantwortet, eine zweite Tonlage hätte ihrer Rede gut getan. Ich sage erstens, das stimmt für den Kollegen Bocklet auch. Äh, zweitens, äh, Herr Bocklet, ein zweites Argument würde Ihren Reden auch ganz gut tun. Sie haben jetzt hier im Grunde zum Dritten die Rede gehalten, die Sie gestern schon zweimal gehalten haben. Und dieselbe Rede, dieselbe Rede haben Sie entweder im September oder im Oktober fast wortgleich auch schon einmal gehalten. Wissen Sie, äh, es, wird ja, es, wird ja, es wird doch dadurch nicht besser, dass man denselben Stuss immer wieder wiederholt. Es wird doch nicht, wird auch nicht wahrer. Ich, kann auch nichts dafür. ich rede darüber, dass dem Kollegen Bocklet offensichtlich aus Mangel an Argumenten das eine, das er dann gefunden zu haben glaubt, dass er das so wertschätzt, dass er es hier dauernd wiederholt, obwohl es nicht wahrer wird durch wiederholen. Davon rede ich ich rede davon, weil sie dann dauernd dieses wirklich Geschwätz, wer allen alles verspricht, <lacht> doch, es ist Geschwätz. Ich will das mal genauso hart sagen, wie es ist. Meine Damen und Herren, lieber Kollege Merz, ich bitte herzlich darum, auch am dritten Plenartag Stoß und Geschwätz und so weiter. Das ist so an der Grenze. An der Grenze. Und deshalb bitte ich darum, dass wir das wieder in die vorweihnachtliche Atmosphäre machen. Bitte sehr. Ja, entweder ist es an der Grenze oder nicht. Oder es ist drüber. Und ich würde diese Worte vermeiden, wenn das, was Anlass für diese Worte wäre, vermieden würde. Letztens, wer allen alles verspricht, wird manches auch halten müssen. Daran werden wir gemessen werden und daran können? Ja, nein. Nein. Und wir versprechen erstens nicht. Wir versprechen erstens nicht alles. Wir versprechen. Meine Damen und Herren, einen Moment bitte. Ein Moment. Der Kollege Gerhard Merz hat noch das Wort. In einem letzten Satz nämlich. Wir versprechen erstens nicht alles und zweitens, was wir versprochen haben mit diesem Gesetzentwurf, versprochen haben, daran kann man uns messen, und das werden wir halten, wenn uns die Wählerinnen und Wähler oder dieser Landtag dazu in die Lage versetzt. Kollege Bocklet, bitte. Sehr geehrter Herr Kollege Merz, die ersten 90 gingen nur auf Beleidigung von Stuss und Geschwätz. Da müssen Sie sich einmal überlegen, wie verzweifelt Sie eigentlich sind, dass Sie nur noch so hier vortragen. Wie peinlich ist das eigentlich? Aber gut. Ich halte in der einen Hand für die Kolleginnen und Kollegen des Hauses. Ich halte hier in der Hand die Auflistung dessen in der Hand, was die SPD alles an Milliardenforderungen hat. Sie sagen, Sie wiederholen immer dasselbe Argument, Herr Bocklet. Solange Sie, so so etwas fordern, solange Sie so etwas fordern, solange wird keines Ihrer Versprechen finanzierbar bleiben. Ich lese es noch einmal vor. Und Sie sorgen immer, ob es stimmt oder nicht stimmt. Doch da müssen Sie jetzt durch. Und wissen Sie was? Ich werde Ihnen das bis zur nächsten Landtagswahl erklären und den Wählerinnen und Wählern. Bis zur nächsten Landtagswahl. Eine Milliarde, eine Milliarde Erhöhung kommunaler Finanzausgleich, 1 Milliarde Kitas, gebührenfreie äh, Kindergärten, 500 Millionen € sozialer Wohnungsbau, 240 Millionen €. Herr Kollege Schmitt. Ja, Gelohnt. Sie können draußen in der Kantine sagen, aber nicht im Plenarsaal. Das Wort gelogen ist nicht parlamentarisch. Und deshalb bitte ich Sie sehr herzlich, sich zurückzunehmen. In diesem Punkt. Ich will heute nicht anfangen zu rügen. Es ist mir zu nah an Weihnachten. Ja, ja, du kannst dann weitermachen. Also bitte, meine Damen und Herren, sind Sie doch etwas beruhigter und friedlicher bitte, Herr Kollege Schmitt. Wenn ich spreche, sind Sie doch bitte auch so freundlich dem Präsidenten gegenüber, dass Sie mir zuhören. Jetzt hören Sie bitte dem Kollegen Bocklet zu. Er hat ja auch zugehört. Das Argument des Abg. Merz war ja, ich würde hier etwas wiederholen. Ich kann das ja nur wiederholen, was momentan Beschlusslage der SPD ist, und das sind die Liste der Forderungen der SPD in Milliardenhöhe. Ich will noch einmal für Menschen, die sich jeden Tag damit beschäftigen, wir haben eine Ausgabenseite von 30 Milliarden € dieses Hauses. Für den Hessischen Landtag. Und wenn man dann Milliardenversprechungen gibt, muss man sich die Frage gefallen lassen: Was zum Teufel wollen Sie eigentlich halten? Sollten Sie in die Lage kommen zu regieren? Sie werden keines halten können. Und das nennt man Wählertäuschung. Und deshalb werde ich dieses Argument immer und immer wiederholen. So. Die Tonlage wechsle ich gerne. Wenn wir darüber nachdenken, wenn Sie nachher in Ihrem langatmigen Bericht uns erklären, was alles so schlecht ist an unserem Gesetzentwurf, dann darf ich Ihnen sagen, Sie haben noch vor einem Jahr in der Drucksache 19-3067 einen Antrag hier eingebracht mit einem Gesetzentwurf eingebracht, in dem Sie nur die Beitragsfreiheit für das zweite Kindergartenjahr fordern. Das ist jetzt alles vergessen. Und das, was CDU und Grüne machen, ist alles Murks, dass wir erstes, zweites und drittes Kindergartenjahr beitragsfrei stellen. Da sind wir heute deutlich weiter. Sie haben Ihr Geschwätz vom letzten Jahr bereits weg. Herr Kollege Bocklet, Sie müssen aber auch zum Schluss kommen. Und unsere Argumente, Herr Kollege Merz, sind weder geschwätzt, sondern Sie sind besser als das, was Sie noch im November letzten Jahres gefordert haben. Wir legen ein besseres Gesetz vor. Und Ansonsten verkünden Sie, im Himmel ist Jahrmarkt, Herr Kollege, und das ist unglaubwürdig. Vielen Dank, lieber Kollege Bocklet. Auch Sie würde ich bitten, das Wort Geschwätz jetzt nicht in den Mund zu nehmen. Da waren wir waren mir allgemein einig, dass wir das so ein bisschen an der Grenze sehen. Kollege Rudolph, bitte. Präsident, ich bitte in aller Höflichkeit auch auf die Redezeit bei Kurzinterventionen hinzuweisen, auch wenn es sich um einen Abgeordneten der Fraktion Die GRÜNEN handelt. Sehr geehrter Herr Kollege Rudolph, Herr Geschäftsführer, jeder weiß, dass die Redezeit bei Kurzinterventionen zwei Minuten sind. Der Kollege Bocklet hat das etwas länger bekommen, weil die Unterbrechung bei ihm so lange war, dass er überhaupt nicht sprechen konnte. Im Übrigen im Übrigen ist es auch Sache des Präsidenten, das hier geschäftsleitend festzustellen. Ich bitte, das zu akzeptieren. Wer damit Probleme hat, könnte den Ältestenrat einberufen. Das wollen wir aber jetzt nicht machen. Wir sind sowieso heute Mittag zusammen, haben wir einiges da. Können wir heute Mittag machen. Gut. Dann geht es jetzt weiter. schon etwas los heute Morgen. Also, das gewusstet. Jetzt hat der Kollege Dr. Bartelt das Wort. So, jetzt wird es wieder friedlich im Hause. Norbert Abg. Bartelt, CDU-Fraktion, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist ein guter Tag für Eltern, deren Kinder einen Kindergarten besuchen. Heute beginnt das parlamentarische Verfahren, mit dem ab dem 1. August 2018 die Kindergartenbeiträge für den Besuch von täglich sechs Stunden ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schulbeginn entfallen. Es spielt keine Rolle, ob ein kommunaler Kindergarten oder ein Kindergarten in frei gemeinnütziger, kirchlicher oder privater Trägerschaft besucht wird. Die Eltern brauchen keine Anträge zu stellen. Das Land Hessen für diese Beitragsfreiheit 440 Millionen € in den Doppelhaushalt ein, 130 € 18, 310 Millionen € für 2019 Zusätzlich werden 50 Millionen € zur Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Bildung bereitgestellt. Die Eltern werden über die drei Jahre des Kindergartenbesuches mit 5.000 € entlastet. Das betrifft sehr viele Familien, da rund 93 einen Kindergarten in diesem Alter besuchen oder von einer Tagesmutter betreut werden. In einem Kommentar einer sehr geschätzten Frankfurter Zeitung wurde kommentiert, dass für einkommensschwache Familien die Beiträge ohnehin vom Jugendamt übernommen werden und wohlhabende Familien die Beiträge auch leisten könnten. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Die meisten Familien verdienen zu viel, um diese, Kommunalen, um diese Leistungen vom Staat zu erhalten, und zu wenig, als dass es bei der persönlichen Budgetplanung keine Rolle spielen würde. Die Landesregierung erfüllt so ein Versprechen des Ministerpräsidenten. Im Wahlkampf 2013 erklärte Volker Bouffier, den durchschnittlichen Besuch der Kita von Elternbeiträgen freizustellen, wenn ein Kompromiss im Länderfinanzausgleich gefunden wird. Dies ist der Fall, und noch vor dessen wirksam werden, werden nun ab dem 1. August 2018 die Familien entlasten. Hessen steht im Ländervergleich sehr gut da. Nach Rheinland-Pfalz, Hamburg und Berlin ist Hessen das vierte Bundesland, das für alle Kindergartenjahre eine Entlastung vorsieht. Es ist im Übrigen das erste Geberland, das auf die neuen LFA-Vereinbarungen so reagiert. Bei allen anderen Bundesländern gibt es entweder nur für das dritte Kindergartenjahr eine Entlastung oder gar keine Entlastung. In der Vorbereitung unseres Gesetzentwurfs haben Sozialministerium und Regierungsfraktionen sehr viele Gespräche mit Betroffenen geführt. Hierbei wurde die Beitragsfreistellung durchgängig begrüßt. Es traten aber auch einige kritische Fragen auf, auf die ich eingehen möchte. Zunächst zum Förderbetrag. Der Förderungsbetrag stellt exakt den Durchschnittsbeitrag der Elternbeiträge dar, 135,60 € pro Kind pro Monat. Die meisten Einrichtungen liegen darunter, einige auch darüber. Der durchschnittliche tägliche Besuch der Einrichtungen beträgt 5,2 Stunden. Der Förderbetrag wurde auf sechs Stunden aufgerundet. Eine Mittagsversorgung muss erst bei einem Besuch über sechs Stunden angehoben werden. Der Fördertatbestand der Beitragsfreiheit erfordert hier also keine zusätzlichen Maßnahmen der Träger. Weiter wurde die Fragen einer weiteren Förderung für Leitungsfreistellung und Ausfallszeiten in den Einrichtungen angesprochen. Die Evaluation des KiföG zeigte, dass die Träger überwiegend diesen Bedarf abdecken. Eine konnexitätsrelevante zusätzliche Förderung durch das Land hätte, wie, ausgeführt, wie gestern ausgeführt, 160 Millionen € pro Jahr gekostet. Wir sehen hier jetzt nicht die Priorität, sondern wir sagen, die Priorität ist bei Qualität. und Beitragsfreistellung, aber ich schließe mich vollumfänglich den Äußerungen von Markus Bocklet an. Das ist noch nicht Ende der Fadenstange. Wir arbeiten das Schritt für Schritt gemäß unserer finanziellen Möglichkeiten solide ab. Die Belange der kommunalen Familie die uns immer am Herzen liegt, wurde im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten besonders berücksichtigt. Ich möchte dies an drei Punkten darlegen. Erstens. Die Gemeinde erhält die Förderpauschale von 1.627,20 € pro Jahr pro Wohnsitzkind. Sie erhält die Pauschale auch für die 7 der Kinder, die gar keine Einrichtung in Anspruch nehmen. Sie erhält diese Pauschale auch bei einem Angebot von beispielsweise nur fünf Stunden. Sie erhält die Pauschale auch für Kinder, für die die Kosten vom Jugendamt übernommen werden, vorher und weiterhin. Zweitens. Die kommunalen und freigemeinnützigen Träger müssen nur noch einmal pro Jahr den Jugendämtern nachweisen, dass die Bedingungen für den Kitabetrieb erfüllt sind und Angaben über Personal und Gruppengrößen Machen. Das ist eine erhebliche Erleichterung, die die Träger auch immer wieder gefordert haben, und dem sind wir nachgekommen. Drittens. Die Bundesinvestitionsprogramme zur Kinderbetreuungsfinanzierung standen bislang nur für U-3-Plätze zur Verfügung. Dies war deshalb sinnvoll, damit der gesetzliche Anspruch auch für einen U-3-Platz erfüllt werden kann. Diese Voraussetzungen sind jetzt erfüllt. Jetzt können die 86 Millionen € im vierten Investitionsprogramm für Hessen erstmals auch zur Schaffung von Ü3-Plätzen verwendet werden. Auch dies ist eine sehr hilfreiche Maßnahme zur Verfügungstellung von zusätzlichen Kindergartenplätzen. Die Qualitätspauschalen werden schrittweise von jetzt 100 € pro Kind und Jahr auf 170 € in 2018, 225 € in 2019 und 300 € ab 2020 erhöht. Hiervon profitieren bereits jetzt 95 der betreuten Kinder. Die Träger können hierüber flexibel disponieren dafür haben wir uns bewusst entschieden und dienen vor allen Dingen der Fortbildung des Betreuungspersonals. Hierfür gibt das Land, wie gesagt, 50 Millionen € aus. Wir investieren in die Zukunft unserer Jüngsten so viel wie niemals zuvor. Wir sehen bewusst die Priorität in Qualität und Beitragsfreiheit für sechs Stunden über drei Jahre. Wir werden dem Bedarf von mehr als 90 der Eltern gerecht. Wir finanzieren solide. Wir belassen auch dort die Verantwortung, wo sie hingehört, nämlich bei den Kommunen und per Delegation den freigemeinnützigen Trägern. Das ist nämlich neben der unsoliden Finanzierung Ihres Gesetzentwurfs ein weiterer Haken der ganzen Geschichte des SPD-Gesetzentwurfs. Wenn Sie nämlich sagen, dass 82 der Personalkosten langfristig übernommen werden vom Land, dann wird der Landeshaushalt dem bald nicht mehr Herr. dann kommt jeder auf die Idee zu sagen, so jetzt müssen wir da mal nachgucken und den Kommunen und freigemeinnützigen Trägern Vorschriften machen und dann können die nicht mehr frei entscheiden. Das ist eine Entkommunalisierung, eine Zentralisierung, eine Verstaatlichung, die wir nicht wollen, meine Damen und Herren. Letzter Satz. Wir wollen kein Vorziehen des Schulbeginns mit unseren Maßnahmen. Wir wollen keine Ecole Maternelle wie in unserem Nachbarland. Wir wollen aber mit unseren Maßnahmen dafür sorgen, dass die Kinder bei Schulbeginn möglichst dieselben Chancen haben, egal wo sie wohnen, aus welcher sozialen Schicht sie kommen, ob sie einen Migrationshintergrund haben, was die Eltern von Beruf sind. Wir sorgen dafür, dass die Kinder alle die besten Startchancen haben. Recht herzlichen Dank. Kollege Dr. Bartel, das Wort hat Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, die Not muss groß sein. Wenn Herr Bocklet von seiner Redezeit für ein Gesetz, von dem er überzeugt sein sollte, weil er es ja schließlich mit eingebracht hat, die Hälfte der Zeit braucht, um sich über ein Gesetz auszulassen, das eine andere Fraktion hier im Haus eingebracht hat, dann frage ich mich tatsächlich, ob Sie überzeugt sind von Ihrem Gesetz überzeugt sind. Andererseits, so wie die Regierungsfraktionen die Debatte gestern Abend versenkt haben, verstehe ich natürlich, dass sie heute Morgen einen gewissen Nachholbedarf haben. Ich sage einmal, die enorm peinlichen Rahmenbedingungen des Entstehens dieses Gesetzentwurfs sind natürlich auch dazu angetan, dass Sie hier versuchen, Nebelkerzen in andere Richtungen zu werfen. Man macht sich ja so seine Gedanken, wie wann was entsteht und wie Sinneswandel zustande kommt. Ich könnte natürlich sagen, ich freue mich unglaublich, dass die Regierungsfraktionen jetzt verstanden haben, dass es dringend notwendig ist, die Eltern zu entlasten. Allein das glaube ich nicht so ganz, weil wenn man gleichzeitig hier erlebt hat, wie Frau Wiesmann hier Woche und Monat um Monat darüber geredet hat, dass eine Entlastung der Eltern hier komplett fehl angezeigt ist. Und Herr Dr. Bartelt uns jetzt zu erklären versucht, Sie hätten es verstanden, dann finde ich es ein bisschen merkwürdig, weil dieses Woche um Woche hier immer wieder darüber zu reden, dass man ja die Wohlhabenden hier unterstützt, mit solchem Ansinnen, parallel dazu passiert ist, dass Sie diesen Gesetzentwurf, den Sie jetzt vorlegen, entwickelt haben. das finde ich schon ein relativ, na ja, ich will mal mindestens sagen, merkwürdiges Vorgehen, damit ich hier nicht noch eine Rüge einfange. Denn wenn man in einer parlamentarischen Debatte ist, sollte man doch ehrlich debattieren. Ehrlich debattieren heißt, wir denken über Dinge nach. Wir sind noch nicht unbedingt Ihrer Meinung. Wir versuchen, zu evaluieren und uns eine Meinung zu bilden. Aber wenn ich mich hier hinstelle und sage, ich habe eine Meinung, und die Meinung heißt Qualität first, Qualität first, und alles andere kommt später, und dann werfe ich es von einem über den anderen Tag über einen Haufen, und mein Geschwätz von gestern kümmert mich gerade überhaupt nicht mehr, dann machen Sie sich komplett unglaubwürdig. Sie haben sich nicht nur komplett unglaubwürdig gemacht, Sie haben es auch noch ziemlich unbeliebt gemacht. weil Sie machen es zulasten der Kommunen, und Sie machen es halbherzig. Sie werfen der SPD vor, dass sie halbherzige Entwürfe im letzten Jahr haben, und Sie machen dieses Jahr genauso einen halbherzigen Entwurf, der nämlich wieder nicht wirklich entbürokratisiert Sie sagen zwar, dass Sie das wollen, dafür hätten Sie mein volles Lob. Aber da, wo Sie es tatsächlich tun, ist es gar nicht hilfreich weil die Kommunen an der Stelle und die Kitas vielleicht nachsteuern müssten, weil die Personalzahlen nicht mehr mit den Kinderzahlen übereinstimmen. Nein, wenn Sie entbürokratisieren wollen, dann sorgen Sie doch dafür, dass nicht mehr die einen noch Beitrag zahlen und die anderen zahlen keinen, die einen zahlen noch ein bisschen und die anderen zahlen keinen, die einen zahlen noch ein bisschen und die anderen zahlen ganz viel. Dann machen Sie Beitragsfreiheit, und verkaufen Sie nicht was als Beitragsfreiheit, was überhaupt keine Beitragsfreiheit ist. Sie könnten doch ganz locker sagen, wir stecken hier mehr Geld rein, und wir entlasten Eltern. Soweit ist es ja richtig. Aber erzählen Sie doch der Welt nicht, Sie schaffen eine Beitragsfreiheit mit Ihrem Pseudoplan, und erzählen Sie der Welt nicht, dass das entbürokratisiert. Die Pauschalen sind für die Kommunen zu niedrig. Wir sind an vielen Stellen nicht kostendeckend. Das heißt, die Kommunen kommen unter Zugzwang, zu sagen, wir machen mit, weil sonst die Eltern vor Ort natürlich überhaupt nicht verstehen, warum in dem einen Ort der kita nichts oder weniger kostet, und in dem anderen Ort eben mehr. Das heißt, sie bringen die Kommunen unter Zugzwang, egal, ob sie es sich leisten können oder nicht. Das Geld wird obendrein aus Teilen des Finanzausgleichs genommen. Das heißt, die Kommunen zahlen es teilweise wieder selber. Dass die das nicht leiden mögen und dass die ihnen das seither auch um die Ohren hauen, das kann ich ja wirklich gut verstehen. Bei den Kitas kommen die Initiativen meistens auch schlecht an. Es gibt einige, die Betreuungszeiten unter sechs Stunden haben, die jetzt befürchten, ein Mittagessen anzubieten. Aber das sind doch die wenigsten. Die meisten Kitas haben doch Module und die haben mehr als sechs Stunden und dann geht die Rechnerei los. Und sechs Stunden Betreuungszeit, das nutzt berufstätigen Eltern relativ wenig. Ja, das ist eine wirtschaftliche Entlastung, aber dann sagen Sie es auch so und sagen Sie nicht, das ist, Be das ist Befreiung von Gebühren. Das ist eine Entlastung, aber never ever eine Befreiung. Es kam ein paar Wochen vor der Bundestagswahl richtig gut rüber, hat der letzte Blinde gemerkt, was Sie davor haben. Und für andere Bereiche der frühkindlichen Bildung, für die unter Dreijährigen, für die Schulkinder, gibt es überhaupt keine Entlastung. Was ist denn das für eine Fairness? Sie machen es nach Gutsherrenart in einem Sektor dieser ganzen Kinderbetreuung, und der Rest fällt hinten runter, und dann haben wir wieder so etwas wie den Pakt für den Nachmittag. Wenn ich mir dann anschaue, dass Ihre Qualitätspauschale Anreize für Fortbildung bilden soll, dann ist das ja in Ordnung dass die Fortbildung aber zwingend die Fortbildung zum BEP sein muss, da frage ich mich auch, was soll das? Es gäbe auch viele andere hochqualifizierte Fortbildungen, die sicherlich an der einen oder anderen Stelle nottäten und den Kitas vor Ort oder den Erzieherinnen auch helfen würden. dass sie mit zusätzlichem Geld ein paar Fachkraftstunden mehr im Jahr finanzieren, ja, dann kann die Erzieherin auch zu der Fortbildung tatsächlich hingehen. Eigentlich bauen sie Qualität ab. Denn der unzureichende Ausgleich von Beitragsfreistellungen und der Entzug von KfA Mitteln macht es doch den Kommunen schwer, die Qualität, die sie zum Teil da haben, zu halten. Da müssen sie auch einmal darüber nachdenken. Und dann kommt man nämlich ganz schnell dahin, dass es hier überhaupt keinen Qualitätszuwachs gibt, den sie ja angeblich wollten. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass Frau Wiesmann jetzt nicht mehr da ist, erspart ihr wenigstens die Peinlichkeit, dass sie von jetzt an, so ähnlich wie der Kollege Bocklet, der irgendwann einmal gesagt hat, das Gesetz ist Murks und jetzt die Welt so herumdrehen muss, dass aus dem Murks plötzlich kein Murks mehr wird. Ich hätte schon gerne gewusst, wie Frau Kollegin Wiesmann das gemacht hätte, nachdem sie monatelang gesagt hat, das, was sie hier jetzt tut, geht überhaupt nicht, es doch tun zu müssen. Ich bin unglaublich froh, dass Sie ihr das erspart haben. Sie kann von Glück reden, dass sie nach Berlin gegangen ist. Der Gesetzentwurf entspricht weder den Ergebnissen der Evaluation noch den Anliegen, mit denen sich viele an die Landesregierung und die Fraktionen gewandt haben, ja auch ihre eigenen Bürgermeister. Wir brauchen Vorgaben für die Freistellung von Leitungstätigkeit und mittelbare pädagogische Arbeit. Wir brauchen eine Freistellung von allen Elternbeiträgen. Wenn Sie das als Stufenplan machen wollen, dann machen Sie es als Stufenplan. Aber dann sagen Sie es auch so. Wir brauchen weniger Bürokratie in der Kindertagesbetreuung. Alles das gibt Ihr Gesetzentwurf nicht her, und Sie haben sich einen Bärendienst erwiesen mit dem, was Sie da tun. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist schon interessant, wenn man sieht, wie Kollege Bocklet hier das Thema Glaubwürdigkeit aufruft. Das Thema Glaubwürdigkeit zum Thema Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung der Grünen ist schon interessant. Die Frau Kollegin Wissmann ist ja jetzt in den Bundestag gewechselt, aber Herr Bocklet, Sie haben hier oft genug zu dem Thema geredet und da haben Sie, glaube ich, eine ziemlich große Kehrtwende hingelegt. Dann von der Frage der Qualität hin zu der Frage der Beitragsstellung. dann sollte man doch einfach mal nicht sich hier hinstellen und immer mit dem Finger auf andere deuten, wenn man da die eine oder andere Baustelle hat. Da fand ich, dass der Kollege Bartelt ein bisschen versucht hat, das besser herzuleiten als Sie, Sondern bleiben Sie doch mal, wenn Sie mir historisch sagen bei der historischen Wahrheit, nämlich bei dem Thema, wie hat sich das hier entwickelt. Wann haben Sie diese Idee gehabt? Was war der Vorläufer? Das können die Journalisten gerne bewerten. Aber versuchen Sie doch nicht, an der Stelle so aufzutreten. Sondern gehen wir einmal zur Sache zurück. Die Sache ist, wir diskutieren die Freistellung von Gebühren, und zwar eine Halbtagsfreistellung von Gebühren in einem gewissen Rahmen. Da möchte ich Ihnen sagen, dass bei Ihrem Gesetzentwurf Folgendes nicht ausreichend bedacht ist. Es ist nicht ausreichend bedacht dass eine Freistellung von sechs Stunden am Tag kein Mittagessen benötigt. Kein Mittagessen benötigt. Das mag Juristen in einem Ministerium, in einer Verordnung sinnvoll sein. Aber wenn Sie einmal bei den Kindertagesstätten sind, wenn Sie einmal mit den Eltern reden, wenn um 8 Uhr das Kind gebracht wird, bis 14 Uhr in der Kindertagesstätte ist, dann, dann muss das Kind doch essen. Also mein Kind muss da essen. Herr Kollege Bocklet, wenn Ihr Kind da nicht essen muss, dann ist das Ihre erzieherische Verantwortung. Ich erwarte von einer Landesregierung, von einer Leitung, dass mein Kind etwas zu essen bekommt. Und die Eltern in Hessen erwarten das auch. Sie können sich ja dann in Wiesbaden oder im Regierungspräsidium zurücklehnen, aber die Kindertagesstätte, die Kommune, muss ein Essen zur Verfügung stellen. Das sind entsprechende Mehrkosten und Erfordernisse, die Sie bei den Kommunen abladen. Dann haben Sie hier eine Entlastung von 310 Millionen € im Jahr der Eltern von Beiträgen verkauft. Die Hälfte davon ist nicht Landesgeld. Die Hälfte davon entziehen Sie den Kommunen. Also dann sagen Sie doch, dass Ihre Verbesserung bei der Unterstützung der Familien dankenswerterweise zur Hälfte von den Kommunen finanziert wird. Das wäre auch einmal eine, eine historische Wahrheit. Das sollte man sagen. Und wenn man Vater ist von einem Kind ist, dann weiß man auch, wenn man Beiträge bezahlt, dass man die steuerlich geltend machen kann. Ich kann meine Kindergartengebühren steuerlich geltend machen. Das heißt, ich habe keine 5.000 € Nettoentlastung, wie Sie es hier sagen. Bleiben Sie doch einmal bei der historischen Wahrheit. Und dann schrumpft der Entlastungsbetrag im Monat auf unter 100 €. Das ist immer noch ordentlich Geld. Aber wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger fragen, was ist Ihnen eine gute Qualität in der Kita wert dann werden Sie viele Bürgerinnen und Bürger fragen, finden, die diese Frage, wenn es um 90 € geht, mit Ja beantworten. Das ist mir eine gute Qualität in einer Kita wert. Natürlich nenne ich auch gerne umsonst. Aber es gibt genug Bürger, die sagen, das ist es Ihnen wert. Und an denen machen Sie auch Politik vorbei. Das sollten Sie sich auch noch einmal überlegen. Und Wenn wir schon bei der historischen Wahrheit sind, Sie erzählen hier etwas von 50 Millionen €. Dann sagen Sie doch bitte 50 Millionen € in zwei Jahren. Sie erwecken den Eindruck, als würden Sie jährlich 50 Millionen € in diesem Haushalt zur Verfügung stellen. Sagen Sie es doch einmal so, dass jeder versteht, ein Jahr 12 Millionen das andere Jahr 37 Millionen €. Sagen Sie doch bitte, wie es ist, und versuchen Sie nicht immer, Zahlen hier aufzublasen, die Ihnen dann am Ende keiner mehr glauben. Wenn dann bei der Wahrheit sind, dann erklären Sie mir doch einmal genau, wie Sie sagen können, Sie fördern die Kommunen um 37 Millionen € im Jahr für mehr Qualität, streichen aber gleichzeitig die Unterstützung für Flüchtlingskinder, für die Kitas um 36 Millionen, €, die es 2019 nicht mehr gibt. Sie streichen oder finanzieren die Förderung von Flüchtlingskindern in Kitas in der Höhe von 36 Millionen. Streichen Sie oder führen Sie nicht mehr aus. Dafür gibt es jetzt 37 Millionen € für die Qualität. Netto ist das 1 Million, Million mehr, die Sie zur Verfügung stellen. Das ist doch die wirkliche haushaltspolitische Wahrheit, und die müssen Sie doch auch einmal akzeptieren. Ich habe Ihnen das gestern schon einmal gesagt. Ihr Qualitätszuschuss ist linke Tasche, rechte Tasche für die Kommune. Die Flüchtlingskinder sind doch 2018, 2019 nicht einfach weg. Die sind doch erst recht in den Kitas, und die brauchen die Unterstützung. Also, dann versuchen Sie doch einmal wirklich, historisch bei der Wahrheit zu bleiben. Das wäre wunderbar, und hier nicht schwarz-grüne Scheinriesen aufzubauen, die dann in sich zusammenfallen. Ich will aber noch einmal etwas grundsätzlich sagen. Wir halten es für wichtig, Plätze zur Verfügung zu stellen, weil ohne die Plätze brauchen wir über alles andere nicht mehr zu reden. Es fehlen Tausende von Plätzen in Hessen. eine gewaltige Anstrengungen der Kommunen. Sie können in jeden kommunalen Haushalt reinschauen. Es wird keinen einzigen geben, in dem in dem Bereich nicht investiert wird. Überall in Hessen werden neue Kindertagesstätten und Krippen gebaut, weil sie notwendig sind, weil immer noch ein großer Druck ist. Wenn Sie einmal nachschauen, wie viele Klagen mittlerweile bei den Kommunen anhängig sind, da ist ein unglaublicher Druck im Kessel. Das müssen Sie akzeptieren. Wenn Sie jetzt die Beitragsfreistellung zur Hälfte von den Kommunen bezahlen lassen, Nehmen Sie den Kommunen Geld zum Investieren und damit erweisen Sie einen Bärendienst. Das ist die falsche Entscheidung, die Sie treffen. Dazu kommt noch, dass wir in Deutschland im Jahr fast 900 Milliarden € für Soziales ausgeben. Gut angelegtes Geld. Diese Ausgaben wachsen schneller, als das Wirtschaftswachstum wächst. Ein enormer Schub in den letzten Jahren. Für Bildung geben wir 129 Milliarden € aus. Und warum? Das sind 4 des Bruttoinlandproduktes, das andere sind gut 30 Warum sind das 129 Milliarden €? Weil das Statistische Bundesamt sagt, Die Investitionen in Kitas und Krippen sind Bildungsausgaben. Die sind dort drin. Wenn die nicht drin wären, würde relativ gesehen die Ausgaben für Bildung sogar fallen. Würden sogar fallen wenn Sie jetzt Elternbeiträge aus dem System nehmen, und sie durch Steuermittel die ja auch von den Eltern bezahlt werden, zwar nur zum Teil, ersetzen. Wird für die Bildung in unserem Land kein Cent mehr ausgegeben, kein Cent mehr. Und Herr Dr. Bartelt, wenn Sie sagen, die Chancen der Kinder in unserem Land sind Ihnen wichtig, wenn Sie in den Kitas waren und wenn Sie sehen, wie hoch der Förderbedarf mittlerweile in den Kitas ist, wie schwierig manchmal es in den Kitas ist im Vergleich vor 10, 20, 30 Jahren. Das kennen wir von den Schulen, in den Kitas ist das genauso. Das Ziel ist, dass wenn die Kinder aus den Kitas in die Grundschulen gehen, dass sie eine echte Chance haben, in diesen Schulen zu bestehen. Das muss doch das oberste, das oberste Ziel aller Abgeordneten hier in diesem Raum sein, dass diese Kinder eine faire Chance haben. Und wenn Sie jetzt 310 Millionen € in die Hand nehmen, sie könnten davon ein Drittel mehr Erzieher einstellen. Sie könnten dort einen gewaltigen Schritt in der Qualität in unserem Land, in den Kitas vorangehen. Aber Sie investieren in eine weitere sozialpolitische Maßnahme, die aller Ehren wert ist, aber die aus unserer Sicht zur heutigen Zeit die falsche Priorität ist. Wir müssen in die Chancen der Kinder investieren, und zwar jeden Euro, den wir gerade zur Verfügung haben, und nicht versuchen, vor Wahlen noch bei den Bürgern einen Eindruck zu erwecken, es gibt wieder etwas umsonst. Und ich bin mir sicher, dass es in vielen Köpfen hier in dieser Seite des Hauses auf jeden Fall, mir die Leute recht geben. Und wenn Sie etwas zur Gerechtigkeit machen wollen und zur Vereinbarkeit von Familienberuf machen dann müssen Sie doch an die Krippen gehen. Da müssen Sie doch die Krippen in den Fokus nehmen. In den Krippen gibt es in Hessen Kommunen, die 600, 700 € nehmen. Da müssen Sie doch hingehen. Dann machen Sie ein Gesetz und sagen, 20 der Betriebskosten ist ein Deckel, den man nehmen kann. Die Geschwisterregelung ist vorgeschrieben. Dann haben Sie etwas für die Vereinbarkeit von Familienberuf und, und die Gerechtigkeit was getan. Aber das, was Sie jetzt tun, ist der Versuch, sich ein paar Wählerstimmen einzukaufen, den Menschen zu sagen, hier gibt es 90 € netto, geschenkt vom Staat, das braucht ihr, das ist gut für euch als Familie, davon könnt ihr vielleicht private Bildungsinvestitionen finanzieren, das wäre schön. Aber dem Kind der Einrichtung, den Erziehern, bringt das nichts. Das bringt ihnen nichts. Und wenn Sie uns dann auch noch Sand in die Augen streuen, und sagen, wir machen 37 Millionen € mehr für die Qualität im Vergleich zu 310 Millionen € für Kostenfreiheit. Das ist wieder die gleiche Gewichtung, die wir bei den Sozialausgaben und Bildungsausgaben haben. Wir müssen mehr für Bildung ausgeben. Wir müssen mehr in die Chancen unserer Menschen investieren. Darum appelliere ich noch einmal an Sie. Nehmen Sie dieses Geld und stecken Sie es komplett in die Qualität und die Chancen unserer Jugend und der Chancen der Menschen in unserem Land. Dann haben Sie die richtige Entscheidung getroffen. Dafür werden wir Ihnen auch noch einen Gesetzentwurf vorlegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist, Das habe ich schon einmal gesagt bei ähnlicher Gelegenheit. Es ist mehr Freude im Himmel und auf Erden über einen reuigen Sünder als über 99 Gerechte. Insofern begrüße ich, dass sich die Kollegen von CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und auch der Herr Minister mittlerweile dazu bereit erklärt haben, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gebührenentlastung eine wesentliche Forderung unserer Zeit ist, nämlich eine wesentliche familienpolitische Forderung, weil es hier um die finanzielle Entlastung der Kommunen in erster, der Eltern in erster Linie geht. Und wenn ich sage, es ist mir Freude im Himmel über einen reuigen Sünder, dann betrifft es schon auch meine eigene Fraktion und mich selbst weil ich vor fünf oder sechs Jahren in dieser Frage und wir als Fraktion, als Partei die Prioritäten auch noch anders gesehen haben, aus Gründen anders gesehen haben und dann im Verlauf der Debatte über die Frage, wie man Familien besonders entlastet und wie man Kinderarmut effektiv bekämpfen kann, zu anderen Auffassungen hinsichtlich der Prioritätensetzung in dieser Frage gekommen sind. Das ist das Ergebnis eines Diskussions und Lernprozesses. Und so ist es auch mit der Geschichte unserer Gesetzentwürfe, von denen hier jetzt schon so viel die Rede war. Sie sind, die dokumentieren einen Entwicklungsprozess, an dessen Ende unser gestern eingebrachter Gesetzentwurf stand. Und Sie reflektieren auch, auch das habe ich von dieser Stelle schon einmal gesagt, eine andere finanzielle Lage des Landes Hessen. Als wir unsere Gesetzentwürfe vorgelegt haben, waren die Haushalte noch defizitär. Wir hatten eine Ausgabe von um die 2 Milliarden € für die Flüchtlingsbetreuung. Wir hatten den Länderfinanzausgleich noch nicht unter Dach und Fach und vieles andere mehr. Dieses alles ist jetzt teilweise dramatisch anders, und deswegen ist auch die finanzielle Ausgangssituation für diese Debatte eine ganz andere. So, damit wir das mal geklärt haben Jetzt kommen wir, meine Damen und Herren, zu dem konkret vorliegenden Gesetzentwurf, weil Sie ja so ganz bußfertig dann doch nicht waren. Für wen bzw. für was soll es denn eine Gebührenbefreiung geben? Es gibt z.B. keine für die Ganztagsbetreuung. Ihr Gesetzentwurf macht bei sechs Stunden Halt die durchschnittliche Betreuungszeit ausweislich der Zahlen des Statistischen Landesamtes vom 1. März dieses Jahres. Herr Minister, weil Sie neulich gefragt haben, wie kommen wir denn auf die 7,5 Ausweislich der Statistik des Statistischen Landesamtes beträgt 7,5 Stunden, das heißt, die Realität wird durch diese Gebührenentlastung an dieser Stelle in keiner Weise abgebildet. Ich könnte Ihnen jetzt noch sagen, dass es eine Untersuchung im Auftrag des Landesrechnungshofs eine vergleichende Untersuchung der Städte gibt. Die beschäftigt sich auch mit der Lage in den Kindertagesstätten. Und es werden die Betreuungszeiten abgebildet. Und da sehen Sie das noch einmal viel dramatischer, dass in den Städten, und hier nachgewiesen bei den Sonderstatusstätten, die Betreuungszeiten drastisch, auch im Schnitt drastisch höher sind als das. Oder die gestern schon zitierte Studie der Bertelsmann Stiftung für Hessen. Auch da können Sie ablesen, was die Realität in Betreuungszeiten ist. Und es ist, ich habe schon darauf hingewiesen bei anderer Gelegenheit, als wir Ihre Vorschläge zum ersten Mal diskutiert haben, ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Gefahr natürlich besteht, dass sich die Kommunen über die Frage der Pauschale, zu der komme ich noch, dass die Kommunen sich jenseits der jetzt freigestellten Grenze von sechs Stunden schadlos halten werden. Und es gibt ein erstes Beispiel in der Stadt Bad Hersfeld, wo die Stadt Bad Hersfeld ganz offensichtlich plant, plant, die Gebühren für alles, was über sechs Stunden hinausgeht, teilweise extrem drastisch und um bis zu 160 zu erhöhen. So viel also schon einmal dazu. Zweitens. U-3. Dazu hat Kollege Rock schon etwas gesagt. Ich will darauf hinweisen, dass es bei U-3 in der Tat nicht nur um die Frage der Entlastung von Familien geht, jedenfalls nicht ausschließlich. Es geht hier auch darum, dass wir einen Anreiz setzen müssen für Eltern aus bildungsfernen Häusern für Eltern das sind natürlich in der Regel Eltern auch mit geringem oder mit gar keinem Einkommen. Wir haben in Hessen, das steht im Landessozialbericht, das ist nicht neu, das ist bundesweit so, aber in Hessen ist es besonders ausgeprägt. Wir haben in Hessen eine soziale Schlagseite bei der Inanspruchnahme von U-3-Betreuungsplätzen. Die U-3-Betreuungsplätze werden, wenn ich recht erinnere, zu 80 von Eltern beansprucht, die selbst hohe Bildungsabschlüsse haben, und nur zu 11 von Eltern, die einen Hauptschulabschluss haben. Wenn es sozusagen an irgendeiner Stelle Sinn macht, zu sagen, dass Gebührenentlastung oder Gebührenbefreiung eine Anreizfunktion haben und auch haben müssen, dann ist es da. Hier tun Sie gar nichts. Gar nichts. Das heißt, bildungspolitisch ist das eine Fehlsubventionierung und ein Fehlanreiz der Jedenfalls nicht unkommentiert bleiben kann. Und deswegen, das war einer der großen Punkte, warum wir gesagt haben, wir machen auch die Gebührenbefreiung für U3, weil es das genau die Kinder erreicht und die Eltern erreicht, von denen man sich wünscht, aus bildungspolitischen, aus sozialpolitischen, aus jugendpolitischen Gründen, dringend wünscht, dass sie frühzeitig in die Einrichtungen kommen, wie die anderen Kinder auch. Zum Essen ist auch schon etwas gesagt worden. Es ist doch absurd, meine Damen und Herren, zu sagen, dass wenn ich ein Kind sechs Stunden in der Einrichtung habe, dass ich ihm kein Essen geben muss. Ja, wenn, es, wenn, es, wenn das Kind von 8 Uhr oder von 7 Uhr sechs Stunden in der Einrichtung ist und bis 13 oder 14 Uhr da ist und nebenan essen die Kinder, die ganztags Kinder, die ganztags betreut sind und wo ein Mittagessen zwingend auch zum Angebot gehört. Ja, und, die Kinder, und das passiert in der Realität übrigens jetzt auch schon teilweise und das ist schlimm genug. Ja, und die Kinder, die dann abgeholt werden müssen um 13 oder 14 Uhr, stehen da und haben auch Hunger. Natürlich haben sie Hunger, was sollen sie denn sonst haben um die Uhrzeit? Ja, und kriegen nichts. Das ist doch absurd. Das heißt, jeder Träger, Herr Minister, jeder Träger und jede Kommune wird dafür sorgen und wird dafür sorgen müssen, wenn es nicht zu einem Aufstand der Eltern kommt, dass an dieser Stelle auch ein Essen angeboten wird. Das ist ja auch das. das, ist doch auch das das ist doch auch das, was Sie von allen Kommunalen Spitzenverbänden gehört haben. und aus Ich könnte Ihnen jetzt ganz viele Briefe und Stellungnahmen von Kommunalen Spitzenverbänden und von einzelnen Kommunen vorlesen. Das will ich nicht tun, weil Sie die ja doch auch kennen. und Jeder hier im Raum Sie kennt oder kennen kann, dass das nicht realistisch ist. KFA. Es ist hier jetzt viel von Versprechen die Rede gewesen. Ich sage einmal, wir bezahlen unsere Versprechen selbst. Wir werden unsere Versprechen selbst bezahlen. Das kann man im vorliegenden Fall nicht sagen, weil 150 %– und das ist ja die Hauptbeschwerde auch der Kommunalen Spitzenverbände, und Sie haben recht, weil alles das stimmt, was René Rock zu den Wirkungen vorhin gesagt hat 50 – 50 sich selber bezahlen müssen. Sie wehren sich gegen eine weitere Befrachtung des Kommunalen Finanzausgleichs, und das ist auch vollkommen zu Recht der Fall. Pauschale 136 €. Pauschale 136 €. Es kann überhaupt keine Rede davon sein, Herr Kollege Dr. Bartelt, dass das eine sorgfältige Untersuchung gewesen wäre. Ich will Ihnen einmal als Antwort der Landesregierung auf unsere Kleine Anfrage zitieren, ja. da die Auswertung keine Vollerhebung der Gebührensituation in Hessen darstellt ist sie als Grundlage zur Beantwortung der in der großen Anfrage gestellten Frage nicht geeignet. Aber sie ist geeignet, Grundlage für eine gesetzliche Regelung zu werden, von der auch jeder sehen kann, der die kommunale Gebührensituation ein bisschen kennt. Ein bisschen kennt, dass sie an vielen Stellen mit der Realität der Betreuungsgebühren nicht in Einklang zu bringen ist. sie haben sich jetzt darüber so hinweg, hinweg, äh, äh, ein bisschen weggenuschelt, wenn ich so sagen darf. Indem Sie gesagt haben, ja, da wird es Gewinner und Verlierer geben, ja, eben, aber sehen Sie, bei unserer Regelung gibt es keine Gewinner und Verlierer. Bei unserer Regelung gibt es nur Gewinner. Das ist der entscheidende Unterschied. So, oh. ja, so ist das, so ist das, lieber Kollege, so ist das, lieber Kollege. Und jetzt noch zur Qualitätspauschale. Also, es ist doch jetzt schon so, dass so stand es auch im Evaluationsbericht zum KiföG, dass die Qualitätspauschale, so wie sie jetzt ist, im Wesentlichen benutzt wird. Und Das bestätigen auch wirklich immer wieder die Gespräche mit den Trägern. Es wird benutzt, um die Basispersonalabdeckung zu finanzieren. Dazu bedient man sich dann eines Weges, der ja gesetzlich auch nicht allzu schwer ist. Man, sagt, man schickt mal Leute zu einer Fortbildung und sagt, wir wenden den Bildungs- und Erziehungsplan an, und dann kriegt man das und deckt damit seine laufenden Kosten ab. Es kann doch gar keine Rede davon sein, dass damit irgendwie die Qualität jedenfalls nennenswert erhöht würde. Und dann letztens, abschließend, Herr Dr. Bartelt. Ich habe das gestern schon einmal gesagt, ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, ich habe es gestern in einer meiner Erwiderungen auf den Minister gesagt, lassen Sie dieses Gerede von der Verstaatlichung der Kindheit und von der Verstaatlichung der Kinderbetreuung. Nichts davon ist richtig, und nichts davon wird mit unserem Gesetzentwurf angestrebt oder erreicht. Lassen Sie es einfach. Vielen Dank, Kollege Merz. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs ist Beitragsfreistellung, Qualitätserhöhung und Reduzierung von Verwaltungsaufwand. das ist gut für die Eltern, ist gut für die Kommunen und ist gut für die Einrichtungen in unserem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will an der Stelle auf ein paar Punkte eingehen, die Vorredner gesagt haben, von denen ich der festen Überzeugung bin, dass sie zum Teil auch dargestellt worden sind, obwohl man es besser wissen könnte. Ich versuche, dieses an der Stelle mit einem Punkt aufzumachen, der sowohl Herr Kollege Rock und eben auch Herr Merz mit dieser Eindringlichkeit gesagt haben. Wenn ich mein Kind von 8 bis 14 Uhr betreut habe, dann hat es Hunger, und dann kriegt es nichts zu essen, und die anderen in der anderen Gruppe müssen essen gehen. Wer so etwas sagt, versteht die Wahrheit und die Realitäten in unseren hessischen Kindertagesstätten nicht. Die Fragestellung von sechs Stunden bedeutet die Fragestellung von sechs Stunden Betreuung. In dem Hessischen Kinderförderungsgesetz übrigens ein Gesetz, das mit der Mehrheit von damals CDU und FDP auf den Weg gebracht hat, hält eine Regelung vor, die sagt, eine Kindertagesstätte, die regelhaft mehr als sechs Stunden Betreuung anbietet, hat ein Mittagessen vorzuhalten. 80 der hessischen Kindertagesstätten bieten regelhaft mehr als sechs Stunden Betreuung an. Sie bieten dementsprechend auch ein Essen an. Und die Protestschreiben von den Kommunen, die gekommen sind, sind die wenigen Kommunen, die beispielsweise sagen, wir haben unterschiedliche Module, aus denen hervorgeht, dass wir an dieser Stelle keine, keine Essenszeiten anbieten müssen. Und genau diesen Kommunen wird gesagt, ihr könnt diese Module beibehalten. Ihr müsst keine Sechs-Stunden-Module machen. Wenn ihr nur ein Fünf-Stunden-Modul macht, und die Eltern dieses nachfragen, dann wird für fünf Stunden Beitragsfrei freigestellt, nicht für sechs Stunden, und dann erübrigt sich das auch im Übrigen. an der Stelle ist die Freiheit der Kommunen an jeder Stelle gewahrt. Und es bedeutet an dieser Stelle nicht, dass ein Kind hungern muss, wie Sie es soeben drastisch dargestellt haben, sondern natürlich können die Eltern auch ein Mittagessen dazu bieten, wenn es dort zu buchen, wenn es angeboten wird. Das ist vollkommen klar. Und dann sind wir nämlich bei der Fragestellung der Pauschalen. ja, Vollerhebung das war bei der Großen Anfrage nachgefragt von Ihrer Seite her Vollerhebung bedeutet freie Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, und es bedeutet die Fragestellung von kommunalen Kindertagesstätten. Ja? Aber in der Regel, wenn es über die Frage von Beitragsfreistellung geht, ist die Fragestellung der vertraglichen Verpflichtungen, die eine Kommune mit ihren freien Trägern ausmacht, der Grundvoraussetzung. Deswegen sind maßgeblich für die Fragestellungen der Beitragserhebungen die kommunalen Kindertagesstätten. Bei diesen kommunalen Kindertagesstätten bei 426 Kommunen, die wir in Hessen haben, haben wir über 300, über 300 Gebührensatzungen ausgewertet. Bei über, 80 Kindertagesstätten, bei über 80 Kommunen gibt es überhaupt keine kommunale Kindertagesstätte, und 11 Kommunen, ganze elf Kommunen haben keine Satzung im Internet veröffentlicht. Insofern ist natürlich dieses, was die Fragestellung der kommunalen Seite anbelangt, eine Vollerhebung. Weil natürlich von über 300 Kindertagesstätten die Gebühren erhoben worden sind und dort eine Durchschnittsbetrachtung vorgenommen worden ist. Und dann kommen wir auf diese Zahl von 135,60 € über die Stunden hochgerechnet. Und es stimmt, was Dr. Bartel gesagt hat, die meisten liegen darunter. Sie haben die Sonderstatusstädte ja eben angezeigt, die Erhebungen. Dann schauen Sie mal nach der Beitragserhebung in der Stadt Rüsselsheim als Sonderstatusstadt beispielsweise. Die verlangen für dieses Modul, für das sie in Zukunft 135,60 € vom Land erstattet bekommen, 67 €. meine sehr verehrten Damen und Herren. Die machen fast 70 € gut mit den Regelungen, die wir haben. Und das nicht nur im Hinblick auf die Frage der betreuten Kinder, sondern vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Frage der Wohnsitzkinder. Wir gehen nämlich nicht darüber hinaus, die Köpfe zu zählen in den Kindertagesstätten, zu zählen, sondern nach der Statistik die Sie auch zitiert haben, die in der Gemeinde gemeldeten und lebenden Kinder. wir wissen auch, dass es keine 100 Betreuung gibt. Also machen die Kommunen noch etwas gut an dieser Stelle. Und sie machen das etwas gut, dass wir uns an den Kosten der wirtschaftlichen Jugendhilfe auch beteiligen. Das heißt, für diejenigen, für diejenigen, die bisher schon aus sozial schwachen Familien gekommen sind und für die der Beitrag übernommen worden ist, werden die Kommunen noch zusätzlich entlastet. Das ist ein kommunalfreundliches Paket, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist ein Paket, das den Kommunen mehr Gestaltungsspielräume gibt. Aber es ist vor allen Dingen ein Paket, das auf den Weg gebracht wird, das Eltern in Hessen massiv entlastet. Das ist an dieser Stelle auch richtig so, dass die entlastet werden. Dann kommen Sie auf die Frage U3. Natürlich, auch das haben wir immer wieder gesagt. Wir stoppen nicht bei einer Entwicklung, sondern wir müssen sehen, wie wir sie weitermachen können, aber immer auf der Grundlage dessen, wie auch dieser Gesetzentwurf von den Regierungsfraktionen eingebracht worden ist, auf der Grundlage einer soliden Finanzierung. Trotz dieses Gesetzentwurfs gibt es einen Haushalt ohne Neuverschuldung und es gibt einen Haushalt, in dem Schulden zurückgezahlt werden. Das, was Sie versprechen mit Ihrem Gesetzesentwurf, ist nicht solide finanziert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und im Übrigen kommt ja da immer der Punkt Wahlversprechen. Ich finde es relativ gut, in Ihrer Kurzintervention auf den Beitrag von Herrn Bocklet, Herr Kollege Marz, haben Sie gesagt, wir halten unsere Versprechen, wenn wir, von unseren, wenn wir von den Wählerinnen und Wählern das Mandat dafür bekommen haben. Ja. und äh, bitte? Oder vom Landtag, wenn er entsprechend folgt. Sehen Sie, Sie wissen schon, worauf ich hinaus will, Sie erwarten ja wahrscheinlich nicht, dass Ihr Gesetzentwurf, wenn wir alle sagen, dass er unsolide finanziert ist, dann eine entsprechende Mehrheit bekommt das wussten Sie auch schon zu dem Zeitpunkt, als Sie es geschrieben haben und haben zu diesem Zeitpunkt schon eine Beitragsentlastung ab dem 1. 8. 2018 reingeschrieben, wohlwissend, dass die Wahllegislaturperiode dieses Landtages immer noch bis zum Januar 2019 geht. Wer jetzt von unredlichen Versprechen bei diesem Gesetzentwurf ist, sollte mal lieber in seinen eigenen Gesetzentwurf hineinschauen und um zu schauen, was an dieser Stelle auch tatsächlich möglich ist. Zwei Aspekte noch, ja, das tut halt weh. Zwei Aspekte noch, die Sie angesprochen haben. Das ist die Frage U3 und Landessozialberichterstattung. An dieser Stelle können Sie auch gerne nachschauen, in welchem Bereich die wirtschaftliche Jugendhilfe an der Stelle auch Eltern entlastet, damit ihre Kinder in eine entsprechende Einrichtung kommen. Es hat andere Gründe als die Frage der Beitragshöhe, warum Eltern aus einkommensschwachen Haushalten ihre Kinder nicht in die U3 geben. Diesen Gründen müssen wir nachgehen. Da bin ich sofort bei Ihnen und sage, versuchen wir, diese Quote zu heben. Aber der Ansatz über die Frage Beitragsfreistellung ist nicht der richtige Ansatz, weil er bereits heute könnte über die wirtschaftliche Jugendhilfe wirken könnte. Und ein Letztes, was die Frage von Qualität anbelangt. Ja, wir haben die Qualitätspauschale auf der Grundlage des BEPS. Im Übrigen ist das nicht so. Da wird man eine Fortbildung gemacht. Wenn Sie schauen in den Ansprüchen, die in den nächsten drei Jahren passieren werden, werden wir die Anforderungen an die Einrichtungen sukzessive erhöhen, damit sie die Pauschale überhaupt bekommen können. Nicht mehr Alternativen, sondern eine Quote, in welcher Zahl von Erzieherinnen die Fortbildung machen müssen. Plus einer kontinuierlichen Beratung durch ein entsprechendes Fortbildungsinstitut oder Angebot. Also, wir werden es kontinuierlich begleiten. Und trotzdem werden die Einrichtungen die Chance haben, mit einer Verdreifachung dieser B-Pauschale innerhalb der Zeit vom 01.01.2018 bis zum 01.01.2020 und dann kontinuierlich nach Stand heute jedes Jahr 50 Millionen € einen riesigen Schritt in Richtung Qualitätssteigerung machen können das, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt den Kindern zugute. deswegen ist dieser vorliegende Gesetzentwurf einer, der Kindern, Eltern, Kommunen und allen weiterhilft. Es ist ein guter Gesetzentwurf. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich wollte eigentlich nicht, aber eine Bemerkung, Herr Minister, hat mich jetzt doch noch einmal hierher gebracht. Erstens, ich bin Ihnen ja schon dankbar, dass Sie wenigstens in einem Ton reden und auch teilweise von den Dingen selbst reden, der es möglich macht, hier eine Debatte zu führen. Aber eines kann ich nicht und Es gäbe viele Dinge, über die wir jetzt vertieft reden könnten, wenn mehr Zeit wäre, z.B. über die U-3-Frage. Immerhin bin ich froh, dass Sie das Problem sehen. Aber was ich nicht unkommentiert lassen kann, Herr Minister, ist die Bemerkung zu unserem Gesetzentwurf gegen Ende. Wir wollen, dass zum 1. September nächsten Jahres die erste Stufe unseres Beitragsentlastungsprogramms in Kraft tritt. Das haben wir in einen Gesetzentwurf geschrieben, der gestern in den Landtag eingebracht worden ist und für dessen Annahme wir werben. Deswegen war meine Bemerkung, wenn der Landtag uns dazu in die Lage versetzt oder der Wähler. Und der Wähler wird gefragt sein, natürlich im Hinblick auf die weitere Umsetzung dieses Programms, wenn der Landtag unserem begehren wieder erwarten, nicht folgen sollte, wofür ich aber nachdrücklich nach wie vor werbe. Insofern war das ein Ablenkungsmanöver, das war durchsichtig. Aber es, Sie wissen, dass Sie mich so schnell nicht jetzt hinter die Fichte führen können. Das also, war ein netter Versuch. Aber Reden wir ein andermal darüber. Vielen Dank, Kollege Merz. – Das Wort hat Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, Herr Minister! Ich finde, das geht nicht. Sie können sich hier hinstellen und sagen, na ja, also Sie wissen ohnehin, dass Ihr Gesetzentwurf keine Mehrheit findet und dass es unredlich, äh, unredlich ist, dass Sie einem Parlament absprechen, dass es seine Arbeit macht genau. und, dass es, und dass es unter anderem auch Gesetzentwürfe einbringt, auch wohlwissend sich die viele Arbeit macht, dass die Wahrscheinlichkeit dass, eine, dass diese Regierung einem Gesetzentwurf der Opposition zustimmt, gen null geht. Ich fände es einmal ja einen großen Schritt der Demokratie, wenn wir hier etwas gemeinsam hinkriegen würden. Aber bei der Sturheit dieser CDU, die ja Grundsatzbeschlüsse zu solchen Themen an manchen Stellen fasst, kann man das nicht erwarten. Ich frage mich, was da für ein Demokratieverständnis hintersteckt, das finde ich ziemlich zweifelhaft an der Stelle, weil wir machen genau das, wofür wir gewählt sind, wofür wir hier sind. Wir kontrollieren die Regierung und wir machen uns Gedanken darüber, wie dieses Land funktionieren sollte und was es dafür für Gesetze braucht. Das einer Fraktion abzusprechen, Herr Minister, heißt eigentlich: Bleibt zu Hause, ich mache hier was ich will. Einem solchen Demokratieverständnis können wir uns nicht anschließen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott, das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Nachdem der Minister hier gesprochen hat, will ich noch einmal auf zwei Themen eingehen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Koalition oder der Minister irgendwann einmal uns mitteilt. Warum Sie 2019 die Integration von Flüchtlingskindern in die Kitas in Hessen nicht mehr mit 36 Millionen € fördern wollen? Glauben Sie, dass die 2019 weg sind? Oder haben Sie einfach umfirmiert? 36 Millionen €, die Sie früher für die Flüchtlingskinder ausgegeben haben, geben Sie demnächst für Qualität aus. Was sozusagen in der Bilanz für die Kitas vor Ort ist, linke Tasche, rechte Tasche ist, das müssen Sie aufklären. Weil dann muss ich nämlich anders über Ihren Gesetzentwurf sprechen, nämlich deutlich härter, als wenn die Haushaltstitel nicht, durch, dass ich das nicht richtig durchschaut hätte und das Geld jetzt woanders ist. Das Zweite, und da bin ich dem Minister sehr dankbar, ich halte das Instrument der Qualitätspauschale sehr geeignet, Qualität zu fördern. Aber bei der Frage, wie man das umsetzt, ergeben sich ziemlich viele Fragen. Die erste Frage ist die, die Kollege Merz aufgeworfen hat mein Kita besuchen ist das sehr oft zutage getreten, nicht in allen Kommunen. Wiesbaden will ich besonders hervorheben. Hier ist das vorbildlich geregelt, wie man das mit der Qualitätspauschale macht, aber in den meisten Kommunen war es anders. Da waren es Verstärkungsmittel für die Betriebskosten und wurden verrechnet mit den sowieso schon getätigten Fördermaßnahmen, pädagogischer Tag, die geregelte Fortbildung, da wurde das sozusagen verrechnet, weil man sagt, man macht ja schon so viel für die Qualifizierung, vielen Dank für den zusätzlichen Beitrag. Dann ist es Verstärkungsmittel, und das war schon eher der häufigere Fall. Wie wollen Sie tatsächlich dafür sorgen, dass am Ende tatsächlich dieses Geld, das Sie jetzt hier womöglich ausgeben, auch zu einer Qualitätsverbesserung beiträgt? Jetzt kommt der zweite Teil. Sie haben ja etwas gesagt, dazu, Herr Minister. Sie wollen mehr regeln. Sie wollen den Kommunen vor Ort deutlicher sagen, was inhaltlich passieren inhaltlich. Was natürlich dazu führen wird, wenn wir das vorgeben, müssen wir es auch kontrollieren. Dann müssen wir es überprüfen. Dann müssen wir kontrollieren. kontrollieren. Das ist einer der großen Kritikpunkte an der jetzigen Regelung. Sie wäre verwaltungslastig. Also, wenn Sie diese Überlegungen haben, ich erinnere mich ja noch wie wir bei der ersten b pauschale diskutiert haben, pauschal, möglichst niedrige Verwaltungskosten, leichte Nachweise, also, da wäre ich mal sehr interessiert, wie sieht das und da hätte ich auch vielleicht von Herrn Bocklet oder von Bartelt mal diesen wichtigen Punkt angesprochen. Sein. Wie wollen Sie das umsetzen? Was ist Ihre Idee dabei? Weil wenn Sie eine Verordnung machen, reinschreiben, das und das und das muss da und da und da geregelt sein, dann erzeugt das in den Kitas wieder Verwaltungsaufwand. Sie wissen, dass die Leitung nicht regelmäßig freigestellt ist. Sie wissen, dass eine pädagogische Leitung, die freigestellt ist, eigentlich schon genug zu tun hat. wenn Sie jetzt noch einmal sagen, und da kommt jetzt noch etwas oben drauf, wissen wir beide, wie die Reaktionen vor Ort sein werden. Darum bin ich oder wäre ich schon sehr dankbar, wenn man in der Koalition hier noch einmal deutlich macht, was in Ihre Überlegungen, dass dieses Geld tatsächlich eine Qualitätsverbesserung bringt, nämlich obendrauf kommt und nicht verrechnet wird. Und zweitens. Wie wollen Sie das umsetzen, ohne eine neue gigantische Verwaltung loszutreten? Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich in dieser Debatte zu Wort gemeldet, weil sich ja zwei Gesetzentwürfe gegenüberstehen: der Gesetzentwurf der Regierung und der Gesetzentwurf der SPD-Opposition. Dieser Gesetzentwurf ist ein schönes Beispiel, wie die SPD in diesem Hause Oppositionspolitik betreibt. 2014-15 war in den Anträgen der SPD zum Thema Beitragsfreiheit für die Kitas noch überhaupt keine Rede, für gar kein Kindergartenjahr. 2016 hat die SPD dann entdeckt, dass sie die Beitragsfreiheit für das zweite Kindergartenjahr für fünf Stunden will und dafür die Kommunen um 100 € pro Monat entlasten will. Das war die SPD-Position im vergangenen Jahr. Und dann hat die SPD gemerkt, Mensch, das, was die Regierungskoalition auf den Weg bringen will, nämlich die Beitragsfreiheit für das, zweite und äh, für das erste, zweite und dritte Kindergartenjahr, ist ja viel mehr als unsere Forderung. Also dann müssen wir jetzt auch noch einmal nachlegen. Dann fordern wir halt die Beitragsfreiheit auch für die Krippenplätze. Dann ist Ihnen aufgefallen, die Regierungskoalition will ja sechs Stunden Beitragsfreiheit Das ist ja viel weniger, als wir als Opposition bislang gefordert haben. Dann haben Sie nachgelegt und gesagt, dann machen wir es als Ganztags. Dann sind Sie zu Ihren Kommunalpolitikern mit Ihren Vorstellungen gegangen. Ich habe eine präzise Vorstellung, dass es genauso war. Und dann haben Ihre Kommunalpolitiker Ihnen gesagt, Wer soll denn eure Vorstellungen eigentlich bezahlen? Was ist die Reaktion der SPD allen wohl kein Weh? Dann sagen wir, das bezahlen wir halt auch noch. Dann übernehmen wir zwei Drittel der Kosten auch noch für die Kommunen. Dann kamen die Kita-Träger zur SPD und haben gesagt: Das haben wir jetzt ja alles gehört, was ihr wollt. Aber wir hätten auch noch Vorschläge zur Qualitätsverbesserung. Also, was sagt die SPD- Opposition? Kein, äh, allen wohl keinem Weh? und schreiben wir in unseren Gesetzentwurf auch noch etwas zur Qualität rein. Dann kamen die Eltern und haben gesagt, wir wünschen uns auch kleinere Gruppengrößen und eine Rückkehr zur gruppenbezogenen Zuweisung. Kann man über alles ja reden, hat die SPD gesagt, ja super, wir wollen ja keinem Wehe, allem Wohl. Das schreiben wir auch noch in unserem Gesetzentwurf rein. Und in der Summe haben sie jetzt 720 Millionen € Kosten aufgehäuft, ohne irgendeine Finanzierung, weil sie nicht die Kraft haben, Prioritäten zu setzen, meine Damen und Herren. Es ist ein wunderbares Beispiel, wie die SPD hier Opposition betreibt. Jede Forderung, die an Sie herangetragen wird, beantworten Sie mit Ja, das machen wir mehr von allem. 720 Millionen € kostet allein dieser Gesetzentwurf. Wie gesagt, wir können über jede dieser Maßnahmen reden. Jede dieser Maßnahmen ist spannend und wichtig. Aber wenn man ernst genommen werden will, dann muss man auch eine Idee haben, wie man diese Maßnahmen finanziert. Und diese Antwort bleiben Sie bis heute schuldig, meine Damen und Herren. Und deshalb bezeichnen wir den Gesetzentwurf der SPD als das, was er ist, ein Wahlversprechen ohne jegliche Substanz. Ein Wahlversprechen ohne jegliche Substanz. Und wer in den Debatten gestern und heute genau zugehört hat beim Kollegen Merz, der hat ja auch schon gehört, dass das Wahlversprechen jetzt auch schon gebrochen und relativiert wird. Ja, natürlich. natürlich. Der Kollege Merz hat in der Debatte gestern gesagt, bei der Frage der Gruppengrößen und der Mindestgrößen für die Gruppen, da hätte er ja noch großen Diskussionsbedarf bei seinem eigenen Gesetzentwurf. Also gebrochenes Wahlversprechen mit Ankündigung, meine Damen und Herren. Gebrochenes Wahlversprechen mit Ankündigung. Und noch ehrlicher meine Damen und Herren, war der Kollege Merz ja heute in dieser Debatte vor noch nicht einmal einer halben Stunde. Wir haben der SPD vorgeworfen, wer allen alles verspricht, verspricht in Wahrheit niemandem etwas. Die Antwort von Herrn Merz war, ich zitiere wörtlich, wer allen alles verspricht, muss auch manches, muss auch manches halten. Gebrochenes Wahlversprechen mit Ansage, meine Damen und Herren. Gebrochenes Wahlversprechen mit Ansage. Das ist genau der Unterschied zwischen einer seriösen Politik, die Verbesserungen für Eltern auf den Weg bringt, und haltlosen und unseriösen Wahlversprechen. Meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Wagner. Der Kollege Merz hat noch anderthalb Minuten. Erstens, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erstens. Ich habe auf die logische Struktur des Arguments, für allen etwas verspricht, wird niemand mit etwas versprechend hingewiesen und gesagt, das ist nicht logisch. Das ist nicht logisch, und das bleibt auch nicht logisch. Was auch nicht richtig bleibt, historisch, Herr Kollege Wagner, ist Ihre Darstellung des Gangs der Dinge. Die SPD hat bereits auf ihrem Landesparteitag im Februar dieses Jahres einstimmig beschlossen, die vollständige Gebührenbefreiung für alle Kinder, unabhängig vom Alter und von der Betreuungszeit, inklusive Ganztag, inklusive U-3, inklusive Hortkinder, inklusive Tagespflege. Da haben der Minister und die Kollegin Wiesmann noch auf den Bäumen gesessen und von großartigen und fehlgeleiteten Subventionsprogrammen für reiche Eltern gesprochen, und von Ihnen war da auch noch nichts zu sehen. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und, von ja, und dann kamen Sie dann kamen Sie in heller Panik, nachdem wir das in diesem Landtag im ersten Halbjahr vier- oder fünfmal diskutiert haben, kamen Sie am 30. August, glaube ich, war es in heller Panik mit einer Sturzgeburt eines Vorschlags, den wir heute diskutiert haben, und der schlecht ist. Wir werden das halten, was in unserem Gesetzentwurf steht. Und diese Gesetz ja, natürlich, was diesen Gesetzentwurf angeht, werden wir das halten, was in diesem Gesetzentwurf steht. Und ich habe gestern schon gesagt, Sie werden den Deckungsvorschlag Länderfinanzausgleich nur dieses eine Mal von uns hören, weil dieses unsere Priorität ist. Der Rest steht im Gesetzentwurf. Lesen Sie ihn zur Abwechslung einmal. Das werden wir halten. Das ist finanziert. Das ist unsere Priorität, weil wer tatsächlich in der frühkindlichen Bildung vorankommen will, der muss mit dem Klein-Klein aufhören und endlich einmal einen richtigen, und großen und entschiedenen Schritt und entschlossenen und mutigen Schritt vorwärts machen. Dazu sind Sie nicht bereit, wir schon. Vielen Dank, Kollege Merz. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aussprache beendet. Wir verweisen zur Vorbereitung der zweiten Lesung den Gesetzentwurf in den zuständigen Fachausschuss. Jawohl, allgemeine Zustimmung.